Die Dreharbeiten für die neue Staffel von »Deutschland sucht den Superstar« mit Florian Silbereisen in der Jury laufen bald an. Ab dem 22. Juli wird in Wernigerode, Sachsen-Anhalt, für die Castingshow gedreht. Wie ein RTL-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur in Köln sagte. Zuvor hatte der Oberbürgermeister des Harzstädtchens mitgeteilt dass die DSDS-Crew Ende nächster Woche dort eintreffen werde. Auf dem Marktplatz und Nikolaiplatz werden laut städtischer Mitteilung, futuristische, Drehorte errichtet. Eines der Gebäude diene etwa dem Casting der Teilnehmer vor dem Historischen Rathaus. Das Treiben rund um das Casting werde das Hartstädtchen bis Ende Juli begleiten, hieß es in der Mitteilung. Wernigerode ist der erste von mehreren Castingorten und wird in zehn Folgen der RTL-Show im Januar 2022 zu sehen sein. Im März hatte RTL bekannt gegeben, dass es für »DSDS« eine komplett neue Jury geben soll für die kommende Ausgabe, die 2022 ausgestrahlt wird. Damit ging auch nach fast 20 Jahren die Ära von Juror Dieter Bohlen bei »DSDS« zu Ende. Neben TV-Moderator Silbereisen sitzen auch der Produzent Tobi Gart und die Sängerin Ilse de Lange in der Jury. Als die Anfrage der Produktionsfirma einging, haben wir uns sehr gefreut, sagte Christine Dormann, Büroleiterin des Oberbürgermeisters. Wernigerode ist ein beliebter Drehort und dass nun eine so bekannte und beliebte Show zu uns kommt, ist eine tolle Sache. Wernigerode wird deutschlandweit in Szene gesetzt und kann strahlen. Auch mehrere lokale Medien berichteten über die Dreharbeiten. DSDS, Dreharbeiten starten, Florian Silbereisen und Co. verschlägt es nach Wernigerode. Offenbar plant RTL für die erste DSDS-Auflage ohne Dieter Bohlen -Großes. Auf dem Marktplatz und Nikolaiplatz werden laut städtischer Mitteilung futuristische Drehorte errichtet.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 Neben Florian Silbereisen werden Produzent Tobi Gart und die Sängerin Ilse de Lange in der Jury sitzen und die Sängerinnen und Sänger, die sich in dem Castingformat präsentieren wollen. Sehr wahrscheinlich mit mehr Wohlwollen, aber nicht weniger Expertise bewerten. Als Dieter Bohlen und dessen Sidekicks das in den vergangenen Jahren getan haben. Dieter Bohlen passte nicht mehr zu, DSDS, Bernigerode passt aber schon. RTL hatte sich im März von Dieter Bohlen getrennt, da dessen Verhalten und sein Umgang mit den Kandidaten nicht mehr zur Neuausrichtung des Senders passen wollte. RTL will familienfreundlicher, newsorientierter und weltoffener sein. Bohlen, dessen Witze oftmals unter die Gürtellinie zielen und mindestens 20 Jahre aus der Zeit gefallen sind, passte da nicht mehr rein, die zauberhafte Harzstadt Wernigerode aber offenbar sehr wohl. Als die Anfrage der Produktionsfirma einging, haben wir uns sehr gefreut, sagte Christine Dormann, Büroleiterin des Oberbürgermeisters. Wernigerode sei ohnehin ein beliebter Drehort. Dass nun aber eine so bekannte und beliebte Show zu Gast sei, sei eine tolle Sache, sagte sie. Wernigerode wird deutschlandweit in Szene gesetzt und kann strahlen. Ob Wernigerode der einige Drehort für die Castings sein wird oder ob die Produktion noch einmal umzieht, ist derweil nicht bekannt.